im Studio, Jens Riva. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer zentralen Gedenkfeier in Moskau ist heute in Russland an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert worden. Präsident Putin nutzte den Anlass, um den Angriff auf die Ukraine erneut zu rechtfertigen. Zugleich griff er den Westen an und warf ihm vor, einen Krieg gegen Russland zu führen. Im Moskauer Park des Sieges ehren sie heute die Veteranen mit Blumen. Gennady Morgunov ist 99 Jahre alt und hat gegen die Faschisten gekämpft. Er findet den Krieg gegen die Ukraine richtig. Sie haben damals versprochen, die NATO nicht zu erweitern. Und dann kamen sie immer näher und näher. Patriotische Hurra-Rufe schallen über den Roten Platz bei der Feier des Sieges über den Faschismus, der mindestens 24 Millionen sowjetische Soldaten und Bürger das Leben kostete. Auch heute gäbe es einen Kampf gegen Nazis, diesmal in der Ukraine, so die russische Lesart. Die Gedenkparade ist merklich abgespeckt. Weniger Soldaten, moderne Panzer fehlen, doch einige Atomwaffenträger fahren auf. Der russische Präsident spricht mit Blick auf die Ukraine über einen vom Westen entfachten Krieg gegen sein Land und dankt den Kämpfern an der Front, von denen heute einige hier sind. Es gibt gerade keine wichtigere Aufgabe als eure Arbeit im Kampf. Auf euch beruht heutzutage die Sicherheit des Landes. Und von euch hängt die Zukunft unseres Staates und unseres Volkes ab. Auf der Ehrentribüne sind auch Staats- und Regierungschefs aus einigen ehemaligen Sowjetstaaten, darunter Belarus und Kasachstan. Für die Bevölkerung ist der Paradenplatz wie immer gesperrt. So können die Bewohner Moskaus ihre Eindrücke nur am Straßenrand sammeln. In vielen anderen Städten Russland gab es in diesem Jahr keine Paraden, wegen Sicherheitsbedenken, so lautet die eher wortkarge Begründung. Die EU hat heute den Europatag begangen und zu diesem Anlass ist Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Kiew gereist. Bei einem Treffen mit Präsident Zelensky sicherte sie der Ukraine weiter die volle Unterstützung zu. Zelensky forderte die EU zu schnelleren Waffenlieferungen auf. Vor dem Besuch hatte Russland die Ukraine erneut mit Raketen beschossen. Mit 25 Raketen hat Russland die Ukraine am sogenannten Tag des Sieges angegriffen. Das teilt die ukrainische Luftwaffe mit. 23 Raketen konnten demnach abgewehrt werden. Das liegt maßgeblich auch an der westlichen Unterstützung. Am Morgen kommt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit dem Nachtzug an. Es ist ihre fünfte Reise nach Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Heute habe ich Ursula für die Bereitschaft der EU gedankt, der Ukraine dringend benötigte Munition zur Verfügung zu stellen. Eine Million Schuss Wir haben außerdem über die Geschwindigkeit der Beschaffung und Lieferung dieser Munition gesprochen. Der Bedarf auf dem Schlachtfeld ist schon jetzt vorhanden. Neben schnellen Waffenlieferungen fordert Präsident Zelensky Sanktionen gegen die Atomindustrie Russlands. So soll beispielsweise die Einfuhr von Kernbrennstoff aus Russland in EU-Länder wie die Slowakei, Ungarn und die Tschechische Republik eingeschränkt werden. Die EU arbeitet derzeit am 11. Sanktionspaket. Von der Leyen will damit vor allem die Umgehung der bereits erlassenen Strafmaßnahmen bekämpfen. Wenn wir sehen, dass Waren aus der Europäischen Union in Drittländer gelangen und dann in Russland landen, könnten wir den Mitgliedstaaten vorschlagen, den Export dieser Waren zu sanktionieren von der Leyen bezeichnet die Ukraine als schlagendes Herz der heutigen europäischen Werte und spricht von Fortschritten auf dem Weg zu Gesprächen über einen EU-Beitritt des Landes. Seit Tagen greift Russland die Ukraine wieder massiv mit Raketen und Drohnen an. Der heutige Besuch der EU-Kommissionspräsidentin in Kiew ist von hoher symbolischer Bedeutung. Auf den aggressiven Angriffskrieg Russlands antwortet von der Leyen stellvertretend für die EU mit europäischer Solidarität. Bundeskanzler Scholz hat zum Europatag seine Vorstellungen über die künftige Rolle der EU in der Welt erläutert. In einer Grundsatzrede in Straßburg erteilt er dabei Großmachtbestrebungen eine Absage. Vielmehr müsse sich Europa der Welt zuwenden, so Scholz. Mit mehr Offenheit und Zusammenarbeit gelte es, neue Mitglieder und Partner auf Augenhöhe zu gewinnen. Den roten Teppich bekommen alle Regierungschefs im Europaparlament ausgerollt. Wenn aber der deutsche Bundeskanzler kommt, ist die Aufmerksamkeit noch einmal größer. Erst recht nach all der Kritik an deutschen Alleingängen und Unberechenbarkeiten. Darauf aber geht Scholz nicht ein. Er spricht über Europa in der Zukunft. Die Welt, in der wir demnächst leben, schon um die Mitte dieses Jahrhunderts, wird 10 Milliarden Einwohner haben. Und wir werden dann immer noch nur knapp 450 bis 500 Millionen sein. Wenn wir nicht zusammenfinden, wenn wir nicht gemeinsam agieren, dann werden wir belanglos sein. Ein geopolitisches Europa müsse schnell Freihandelsabkommen mit vielen Kontinenten schließen und die EU müsse sich rasch um Staaten des Westbalkans erweitern. Um Entscheidungen einfacher zu machen, soll es weniger Vetomöglichkeiten geben. Stattdessen mehr Ratsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der Außenpolitik und bei Steuern. Es wäre ein großer Schritt, 73 Jahre nachdem der damalige französische Außenminister Schumann vorschlug, Kohle- und Stahlindustrie unter europäische Kontrolle zu stellen, die Geburtsstunde der EU. Europa entsteht nicht aus dem Nichts, es ist ein gemeinsames Projekt, zu Schumann damals. Genau diese Haltung vermissen aktuell an Deutschland manche. Sie reden von einem vereinten Europa, aber erst setzen sie eine Sparpolitik durch, danach werfen sie einen Doppelwumms in den Ring. Ein massiver Subventionsplan für die deutsche Wirtschaft, ohne sich miteinander abzusprechen. Kritik auch aus der eigenen Ampelkoalition. Richtigerweise, Herr Bundeskanzler, sind Sie mit der Zeitenwende angetreten. Aber dann wirkt es an ganz vielen Stellen häufig so, als müsste man Ihnen jede konkrete Maßnahme mühsam abbringen. Tempo mahnt der Bundeskanzler an, angesichts steigender Flüchtlingszahlen. Scholz fordert ein gemeinsames europäisches Asylsystem, noch vor der Europawahl 2024. Nach ihrem Besuch in Peking hat Außenministerin Baerbock heute ihren Kollegen Chin in Berlin empfangen. Bei dem Treffen traten Differenzen mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine offen zutage. Baerbock forderte China auf, die Ausfuhr rüstungsrelevanter Güter nach Moskau zu unterbinden. Chin warnte die EU im Gegenzug vor möglichen Sanktionen gegen chinesische Unternehmen wegen Geschäften mit Russland. Chinesische Außenminister vermeidet es, Russlands Politik zu verurteilen. Stattdessen warnt er die Europäische Union davor, Sanktionen gegen chinesische Firmen zu verhängen, weil sie weiter mit Russland Geschäfte machen. Wir sind absolut dagegen, dass einige Länder auf der Grundlage ihrer eigenen Gesetze einseitige Sanktionen einleiten. Sollte das der Fall sein, werden wir strikt und streng darauf reagieren. Im Vorfeld des Besuchs hat China die Reise von Finanzminister Lindner kurzfristig abgesagt. Terminliche Gründe, so Außenminister Jin Gang. Das solle man nicht überinterpretieren. Das Treffen war freundlicher im Ton als bei Baerbocks Besuche in China. Aber beide Seiten konnten und wollten wohl auch nicht verbergen, wie weit ihre Länder in vielen Bereichen auseinanderliegen. Schutz gefunden haben. Insgesamt hat die politisch motivierte Kriminalität mit 58.916 Delikten einen neuen Höchststand erreicht. Rechtsmotivierte Straftaten sind auf 23.493 gestiegen. Und ein immer größerer Teil der Fälle, 24.080, lässt sich nicht eindeutig einem Spektrum zuordnen. Das betrifft vor allem Straftaten in Zusammenhang mit den Corona-Protesten. Deutlich mehr Delikte gab es auch bei Demonstrationen für und gegen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Bahnreisende und Pendler müssen sich in den kommenden Tagen wieder auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft EVG hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn und anderen Unternehmen der Branche neue Warnstreiks angekündigt. Zu den Terminen für den Ausstand will sie sich am Donnerstag äußern. Die Tarifverhandlungen für rund 230.000 Beschäftigte sind bisher in drei Runden ohne Ergebnis geblieben. Mehrere Tausend Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern sind für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen in einen eintägigen Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Marburger Bund fordert für die etwa 55.000 Beschäftigten im laufenden Tarifkonflikt einen Inflationsausgleich sowie eine Gehaltsanhebung um 2,5%. Die Arbeitgeber bieten nach eigenen Angaben eine Einmalzahlung von 3.000 Euro und eine Entgelterhöhung im kommenden Jahr. Bei einem Verkehrsunfall in Brandenburg sind nach Polizeiangaben mehr als 50 Menschen verletzt worden, zehn davon schwer. Das Unglück ereignete sich auf der A12 nahe Storkow. Ein Reisebus kollidierte mit einem Lastwagen. Die meisten Verletzten sollen polnische Staatsbürger sein. Sie wurden mit mehreren Rettungshubschraubern in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Auch polnische Polizisten unterstützten den Einsatz an der Unglücksstelle. Fußballbundesliga fußball Frankfurt trennt sich zum Saisonende von Trainer Oliver Glasner. Das hat der Verein am Abend bestätigt. Der Österreicher hatte eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Zuletzt waren die Differenzen zwischen ihm und der Vereinsführung immer deutlicher geworden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 10. Mai. Tiefdruckeinfluss sorgt zusammen mit feuchter Luft für unbeständiges Wetter.